Hallo zusammen, heute möchte ich euch einladen zu Deep Work und Tabata. Ja, häufig werde ich gefragt, was ist das? Es sind beides High-Intensity-Formate. Fangen wir an mit Deep Work. Deep Work ist eingebettet in die Idee von Yin und Yang. Wir haben Teile mit viel Action, Anspannung, Übungen und dann statische Übungen, Yin und Yang, immer den Wechsel. Wir fangen locker an, wir haben sieben Phasen, wir wärmen uns langsam auf, kommen dann zu dem Höhepunkt mit den Schwungphasen, wo wir einfach lockere Übungen machen <lacht> und zwischendurch dann einfach statisch stehen, einfach auch mal eine Kniebeuge halten zum Beispiel. Danach kommen wir langsam wieder runter, dehnen und atmen noch fünf Minuten, um wirklich den Abend gut abzuschließen. Tabata. Tabata ist ein ähnliches Konzept, nur wesentlich actionreicher. Wir wärmen auf und danach haben wir 30 Sekunden Action und 15 Sekunden Pause. Das Ganze sind jeweils vier Übungen, die ich in einem Blog mit euch mache. Das können Übungen sein wie Kniebeugen, wie Liegestützen, wie Burpees oder Crunches. Das machen wir dann dreimal hintereinander, diese vier Übungen. Immer in diesem Takt, 30 Sekunden und dann 15 Sekunden Pause. Es ist eigentlich das Programm mit den vielen Pausen. Okay, dann freue ich mich auf euch. Donnerstags, 19.30 Uhr, unten in der kleinen Gymnastikhalle. Das Ganze findet im Wechsel statt. Einmal Deep Work und das nächste Mal Tabata. Ja, ich freue mich auf euch. Ihr findet mich in der Gymnastikhalle. Bis dann. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.